Herr Witt, wie geht denn das? Mehr Umsatz trotz weniger Besucherfrequenz, fragen mich viele angehende Kunden. Ich muss doch mehr Werbung machen, damit bei mir die Tür öfter aufgeht und Leute reinkommen. Das können Sie natürlich machen, ist aber ein teurer Spaß. Bei unseren Programmen arbeiten wir daran, den Verkaufsprozess so zu optimieren, dass mehr Leute, die vorne reinkommen, hinten mit Möbeln als glückliche Kunden rausgehen. Unsere Programme bringen messbaren Erfolg, und zwar in der Regel in sechs bis zwölf Monaten messbar mehr Umsatz pro Besucherpartie. Außerdem sind diese Programme nachhaltig, sie lernen selber, die notwendigen Verhaltensweisen um- und durchzusetzen, mit und zusammen mit ihren Verkäufern, das heißt, wenn wir mit Ihnen trainiert haben und ein Programm fertig gemacht haben, dann brauchen Sie nie wieder einen Trainer. Sie sind dann die Trainer Ihrer Mannschaft. So ein Programm macht sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten selber bezahlt. Die höhere Abschöpfung, die Sie aber haben, die können Sie jedes Jahr weiter benutzen. Das heißt, der Return on Investment ist typischerweise zwischen 500 und 1000 Prozent. Also kontaktieren Sie uns und schauen Sie, was Sie in Ihrem Haus erreichen können.